In diesem Lernvideo lösen wir die Abschlussprüfung aus dem Jahr 2015 zum Thema Daten und Zufall. Früher hieß es auch Stochastik. Okay, um was geht es in der Aufgabe überhaupt? Also im Jahr 2014 wurde eine Befragung von 1200 Schülerinnen und Schülern vorgenommen. Und zwar zu dem Thema, wie oft nutzt du dein Smartphone zum Spielen? dann sehen wir hier die Tabelle abgebildet, in der wir eben diese Daten der Befragung erkennen können. Schauen wir uns nachher genauer an. In Aufgabe 4.1 sollen wir die absolute Häufigkeit des Ereignisses E1, Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren, die oft oder täglich ihr Smartphone zum Spielen nutzen. Okay, oft oder täglich, alles klar. So, ähm, bevor wir jetzt anfangen, das auszurechnen, werfen wir mal kurz einen Blick in unsere Merkhilfe. Es ist immer gut, wenn ich weiß, wo ich mich da orientieren kann, und ich sehe hier schon die absolute Häufigkeit und die ist definiert als Anzahl h der Merkmalsträger aus der Grundgesamtheit. Hier die Grundgesamtheit sind einfach alle Daten und wir sollen jetzt nur die Merkmalsträger herausfinden. Also die Schülerinnen und Schüler auf die das Ereignis E1 zutrifft. Das Ganze kürzt man ab mit einem großen H und dann könnt ihr in die Klammer dahinter schreiben E1. Dann weiß jeder, ihr bestimmt H, die absolute Häufigkeit von dem Ereignis E1. So, Letzten Endes ist es gar nicht so schwer, wir müssen einfach nur diese Merkmalsträger zählen. Und zwar die 14- bis 17-Jährigen, die oft oder täglich Computer spielen. Wenn ich mir das farblich markieren müsste, 14 bis 15 ist hier, 16 bis 17, also das sind auf jeden Fall mal die, das sind die täglichen und dann kommen die, die oft spielen auch noch mit dazu und diese Zahlen muss ich jetzt einfach addieren. Gut, das könnt ihr dann im Kopf machen oder im Taschenrechner. Und dann kommt ihr hier auf 372 Schülerinnen und Schüler. Ich kürze das mal ab mit SUS. So, das war auch schon die erste Aufgabe. Geschenkte Punkte behaupte ich mal. Okay, dann ähm, mache ich hier ein bisschen Ordnung und wir kommen direkt zu Aufgabe 4.2. So, da sollen wir jetzt die relative Häufigkeit berechnen und zwar des Ereignisses E2. Schüler, die das Gymnasium besuchen und nie ihr Smartphone zum Spielen nutzen. Und zwar steht hier in Prozent bezogen auf alle 1200 befragten Schülerinnen und Schüler. Also auch hier kurzer Blick in die Formelsammlung. Jetzt sind wir bei der relativen Häufigkeit. Und auch da finde ich eine kleine Formel, die mir ein bisschen hilft. Übernehme ich an der Stelle auch mal ganz kurz. Und zwar wird die relative Häufigkeit mit einem kleinen h abgekürzt. Und dann muss ich rechnen, groß h geteilt durch n. Und zwar groß h, die absolute Häufigkeit von dem Ereignis e2 logischerweise. Bitte nicht mit e1 verwechseln. So, also müssen wir uns erstmal überlegen, wie viele Schülerinnen und Schüler besuchen das Gymnasium und nutzen ihr Smartphone nie zum Spielen. Also, Gymnasium ist hier. Nie ist hier. Das heißt, ich weiß, es sind genau 100 Schülerinnen und Schüler. Wenn ich jetzt also h von e2 berechnen möchte, berechne ich diese 100 Schüler. Das ist die absolute Häufigkeit. Und wir teilen durch die sogenannte Grundgesamtheit. Die steht hier oben drin, das sind 1200 Schüler. Und steht hier unten in der Aufgabe auch nochmal. Okay, ähm Tippt es doch mal in den Taschenrechner ein, guckt was da rauskommt. Da soll jetzt bei euch irgendwas stehen, 0,833333333 Und da in der Aufgabe ja gefordert war, dass wir das in Prozent angeben müssen, nehmen wir jetzt einfach diesen Wert, rechnet mal 100. Und dann habt ihr das Ergebnis in Prozent, das sind dann 8,33%. Also H von E1. Ups. H von E2 natürlich. Ähm, ja, auch finde ich leicht verliehene Punkte. Das bekommt ihr hin, verwechselt einfach nur die relative und die absolute Häufigkeit miteinander. Das ist übrigens eine total klassische Aufgabe, kommt in ganz vielen Abschlussprüfungen vor, also lohnt sich das durchaus mal, ähm, sich genauer anzuschauen.